2014 haben alle unsere Kinder und Jugendlichen Handys, aber wie schaut es an den Schulen aus? Dürfen sie die auch schon verwenden? Sehr, sehr unterschiedlich in der Theorie und in der Praxis. Ich erlebe in jeder Schule, in der ich komme, eigentlich ein Handyverbot, das nicht durchgesetzt werden kann, weil die Kinder und Jugendlichen sich einfach nicht dran halten wollen. Wie schauen diese Handyverbote aus? Handyverbot im Sinn von, das Handy muss abgedreht in der Schultasche und oder im Spinn sein und darf in keinster Weise verwendet werden. Interessanterweise haben ungefähr 80% Prozent aller Kinder rechteckige Beulen in den Hosen und ich glaube nicht, dass das natürlich gewachsene Sachen sind. Und wenn jetzt Lehrer, Lehrerinnen das Handy im Unterricht verwenden wollen an einer Schule, wo es verboten ist, wie... Wie umgehen Sie dann dieses Verbot? Indem Sie das Verbot einfach nicht einhalten. Ich erlebe immer wieder im beruflichen Alltag, die Kinder haben ihr Handy bei sich, die Kinder haben es sogar am Körper und nicht in der Schultasche. Es ist bestenfalls auf lautlos, aber abgedreht in den seltensten Fällen und wann immer Sie können und sich unbemerkt fühlen oder es Ihnen egal ist, nehmen Sie es heraus und arbeiten einfach mit Ihrem Handy. Ähm bei den Lehrenden, wie schaut es da aus? Also ich erlebe immer wieder, dass ich eine Lehrkraft anrufen kann mitten im Unterricht und sie hebt ab. Ähm, ist auch das auch Usus? Sehr, sehr unterschiedlich. Ich war als Mutter bei einem Elternabend, wo die Lehrerin dezidiert gesagt hat, es sei ihr verboten, am Vormittag ihr Handy abzuheben. Das war für mich völlig neu. Ähm, ich erlebe so und so. Aber das heißt, es kann vorkommen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, dass in einer Schule Handyverbot ist. Die Lehrkräfte haben sie aber sehr wohl irgendwie bei sich, an sich, mit sich und äh, die Schüler und Schülerinnen dürfen es nicht? Ja, auf alle Fälle. Also ich kenne eigentlich keinen Kollegen oder keine Kollegin in meinem Umfeld, die sagen, weil die Schüler das Handy abgedreht im Spind haben müssen, haben sie ihr Handy auch den ganzen Vormittag abgedreht in ihren privaten Sachen. Wo tauchen dann die Probleme auf? Wann stört das Handy? Weil die Schüler werden ja nicht so blöd sein um das Handy äh, auf Dichtlaut loslassen, wenn sie wissen, es ist eigentlich verboten. Da bin ich jetzt überfragt, weil ich Gott sei Dank kaum Probleme mit Handys im Unterricht habe. Ganz im Gegenteil, ich bin eine von denen, die sich nicht an die Regel hält und das Handy sehr gerne im Unterricht einsetzt. Also ich kann die Frage nicht wirklich beantworten. <lacht> ja. Und deine Kollegen und Kolleginnen, was sagen, die, die sich so richtig ordentlich beschweren über das Handy? Ähm, ja, die sagen schon, also vor allem äh, vierte Klasse, das sind es bei uns so 13- bis 16-Jährige, die Alternativprogramme im Handy wählen, wenn der Unterricht ihren Ansprüchen nicht entspricht. Das ist vor allem in Physik bei uns der Fall oder in, in anderen Lernfächern, wo einfach ja, die Aufmerksamkeit schwer zu halten ist, wenn der Stoff komplexer wird. Und da gibt es dann doch auch in YouTube und sonstigen Internet fahren wesentlich interessantere aus Schülerperspektive Dinge, die man sich dann anschauen kann. Die jetzt nicht direkt mit dem Unterricht zusammenhängen? Die eher nur den Testosteronspiegel regulieren. <lacht> äh, Wäre es eine Möglichkeit, dass man YouTube-Videos dann im Physikunterricht einsetzt? Oder? Ja, natürlich, aber das hängt wie gesagt immer vom, vom Engagement oder vom Interesse, von der Bereitschaft des Lehrenden ab, diese Dinge auch im Unterricht einzusetzen. Und ich habe jetzt nur erste Schulwoche oder Anfang des Schuljahres immer wieder mitbekommen, wenn ein neuer Lehrer in die Klasse kommt und auch fragt, was habt ihr an Erwartungen an mich, dass gerade die Älteren sagen, sie versteckt aber doch, wir würden uns freuen, wenn sie moderne Hilfsmittel im Unterricht verwenden. Wir glauben, dass wir mit Filmen und Apps mehr lernen, als herkömmlich einfach mit Tafelkreide und Papier. Oder lieber lernen. Das heißt, der Druck der Schüler und Schülerinnen auf die Lehrkräfte fängt ist an massiv. zu wachsen. Ist massiv. Nein, der fängt nicht an zu wachsen, der ist einfach da. Mhm. Und wie gesagt, die Kinder halten sich nicht an die Handyverbotsregeln. Und es ist nicht exekutierbar. Wie schaut es mit WhatsApp-Gruppen aus, So erlebst du die als Problem oder wo wären die ein Problem, gibt es dazu Erfahrungen? Also direkt an den Orten, wo ich unterrichte, nicht wirklich. Es gibt immer wieder, und das seit sicherlich schon seit Jahren, äh, Sachen, wo Kinder auch im Internet ähm, negativ dargestellt werden, Dinge über sie erzählt werden, Witze gemacht werden, die die Betroffenen gar nicht lustig finden. Das, was früher halt so hinter vorborener Hand gemein in der Klasse über Mitschüler gesprochen worden ist, wird öffentlicher. Die Kinder sind genauso gemein und, und freundlich, wie sie früher waren. Und das erlebe ich schon, dass dann der eine oder andere traurig ist, enttäuscht ist und da verbale Missgriffe sind und Entgleisungen, die also jenseits von Gut und Böse erlebe ich schon. Und die die man aber auch dann in der Klasse selbstverständlich aufgreifen muss. Ja, aus also derer kriegst du da nicht so viel mit. Mhm. Da müssen die Eltern kommen. Eine Mutter kam mal und hat mit ihrem Handy fotografiert die gemeinen Meldungen, die das Kind... Über, in dem Fall was Facebook oder WhatsApp, egal, bekommen hat und mit diesem Bilddokument, sozusagen, das wir hatten konnten, wir dann auch die entsprechenden Schüler mit dem konfrontieren und sie einfach bitten oder ihnen auch erklären, warum das zu unterlassen ist. Aber in Wirklichkeit als Erwachsener kriegst du vielleicht 2% mit. Mhm. Also das heißt, ich sie, also sie so müssten sich wenden an die Erwachsenen, und tun das aber dann erst, wenn es schon wirklich ordentlich der Hut brennt? Nein, da kam ein Erwachsener, eben ja, die besorgte genau. Mutter, mhm. die Schüler untereinander. Ich, was ich mitbekomme bei den WhatsApp-Gruppen, da ist so viel leere Botschaft mit LOL und mir ist fad, ja, mir ist auch Vater. das ist so lustig, schau dir das an. Das interessiert mich wirklich nicht, das mhm. ist die Peergroup und das, also, da muss ich nicht mitmachen. Mhm. Stellen wir uns vor, wie es so wäre, dass es den Ansprüchen der Schüler und Schülerinnen eher genügen würde, also wenn ihre Erwartungen erfüllt werden, wie müsste dann Unterricht oder wie könnte dann Unterricht ausschauen, wie könnte man das machen, dass man Handy so einsetzt, dass es eben sinnvoll ist für den Unterricht. Also ich finde für schnelle Recherche. Man kann die Authentizität von Wikipedia natürlich, oder äh, von äh, ja, Wikipedia einfach sagen, ja, ich weiß nicht, ist das genug fundiert, aber für schnelle Informationen bei Fragen, die in der Klasse auftauchen, sehr gut, schnell mal nachschauen, wie ist das, wie geht das, ein Fachwort, schau mal nach, was heißt das. Mir hilft es auch ganz viel bei Kindern mit nicht deutscher Muttersprache, wenn ich einen Fachbegriff einfach suche und ich habe keinen Dolmetscher in der Klasse, kann ich das ganz schnell eingeben und habe sofort den Begriff, kann ihn zwar meistens nicht einmal aussprechen, aber ich kann ihn hinhalten und das Kind kann es lesen. Aber auch auf Seiten der Schüler, in der Übungsphase, in einfach irgendwelche netten Apps, die zum Unterricht passen, kurze Sequenzen aus YouTube zur Einleitung eines Themas, zur Vertiefung eines Themas, ich unterrichte auch Geschichte, Ganz nett auflockernder Geschichtsunterricht, wenn man einfach nicht wie früher mit diesem Gerät, wo man ein Buch hineingeschoben hat und dann hinuntergeklappt hat und dann nochmal das verkehrt legen musste, damit es dann gespiegelt hat. an der Wand ist. So mache ich einfach klick, klick, klick und habe das richtige Bild, kann dann vielleicht auch noch ein anderes wählen und macht den Unterricht lebendig und abwechslungsreich. Du hast Schüler und Schülerinnen, die aus unterschiedlichsten sozialen Gruppen kommen, haben alle ein Handy? Ja, interessanterweise. Auch die Ärmsten der Armen haben ein Handy. Können die auch ins Internet? Weil das erlebe ich oft, nein, dass die das nicht, die Möglichkeit nicht haben. Da muss man wieder den Schulerhalter bitten, dass es einfach in den Schulen Zugang zu Internet gibt und WLAN einfach auch für Schüler verfügbar ist. Du kannst mit Hotspots und so ein bisschen helfen. Du kannst versuchen, Apps, äh, Katis-Apps über Hotspots den Kindern runterzuladen, aber da vergeht viel Zeit mhm. und ähm, schöner wäre es halt einfach, wenn mhm wenn WLAN möglich wäre, da sehe ich aber auch natürlich die Gefahr, dass man nicht nur schulinteressante Themen über WLAN runterlädt. Wie, wie, wie macht man das, glaubst du, oder kannst du dir vorstellen, oder weißt du auch so, dass diese Ablenkung, die du vorher so schön beschrieben hast, nicht so wichtig wird, wie kann man die Kinder mehr einbeziehen in den Unterricht, dass sie ja auch selber Verantwortung für den Lernerfolg und so übernehmen? und Ich glaube, da muss sich der Zugang zu Lernen ändern. Wenn, wenn Lernen Vortrag und Mitschrift und Reproduzieren des Vorgetragenen ist, wird es immer andere, interessantere, aus Schülersicht interessantere Themen über moderne Medien geben. Wenn Unterricht mehr Begleitung ist und ja. ich habe ein Projekt, das will ich vorantreiben, da möchte ich was tun, dann will ich mich ja gar nicht ablenken lassen oder möchte eine Recherche machen mit dem Handy, aber sicherlich nicht jetzt schnell schauen, was in der WhatsApp-Gruppe für Neuigkeiten sind, mhm. weil ich auch als Schüler so in meinem Projekt drinnen bin, dass es mich fesselt. Aber nicht in allen Fächern, nicht ja. immer. Mhm. Kinder brauchen genauso Pausen wie wir. Und ja, wenn es halt einmal nicht interessant ist, ja, dann Man kann das auch Ob es jetzt tagträumen, beim Fenster rausschauen oder ins Handy. Also ich, ich, ich eben nicht den Anspruch bei an meinem Unterricht dass 100% der Schüler, 100% der Zeit nur an meinen Lippen hängen und sich freuen, dass sie mir zuhören dürfen. Das ist einfach nicht realitätsnah. Wie schaut das in den Übungsphasen aus? Wie können da Handys oder, oder Tablets oder was auch immer, Geräte, sinnvoll eingesetzt werden? Da erlebe ich so, dass es im Sprachunterricht, aber auch eben in Mathematik ganz gute Apps gibt, die immer wieder Gelerntes wiederholen und ansprechen, auf spielerische Art, auch auf diese Art, wo Kinder so gerne einfach immer besser werden, mehr Level erreichen, mehr Punkte bekommen und dann spielerisch Dinge gefestigt werden und gelernt werden, wo am Papier oder mit der Tafel einfach nicht der gleiche Lustfaktor beim Üben. Ist das bei allen Kindern gleich oder gibt es da Unterschiede? Nein, wie bei immer gibt ja. es bei allen Unterschiede und vor allem, es gibt Kinder die lassen sich nicht gerne stressen und es gibt natürlich Übungs-Apps, die auf Zeit gehen und das macht die dann so nervös, dass sie auch sagen, bitte kann ich das in Ruhe auf einem Zettel rechnen, das macht mich nervös, wenn ich nur so kurz Zeit habe und umgekehrt gibt es welche, die das ganz super finden und zu Leistungen motiviert werden, die sie auf dem Papier nie erbringen würden. Meine, das klingt danach, als wäre das, wär das mehr Vorbereitung für dich als Lehrerin. Wenn du vorbereiten musst am Zettel und mit der App und vielleicht noch einer anderen App, wo die Zeit nicht so eine Rolle spielt, bedeutet das mehr ja, Aufwand? Das, das, das glaube ich nicht. In der Übungsphase stell, also stelle ich den Kindern eigentlich immer unterschiedliche Übungsangebote zur Verfügung. Und da finde ich ehrlich gesagt, ist die App viel weniger Aufwand, weil ich brauche ja nur sagen, bitte üb die App das Kapitel und das hat schon wer für mich vorbereitet. Die, die Vielfalt, das ist meine Verantwortung und auch das Helfen bei Fragestellungen, aber da ist dann im Unterricht mehr Lehrer, mehr Helfende gefragt, aber in der Vorbereitung hätte ich jetzt gesagt, nein. Man muss halt mit der Zeit eine gewisse Vielfalt an Apps und Möglichkeiten kennen, aber so wie bei allem, das kommt mit der Zeit. Heißt das auch, dass du diese Dinge alle ausprobieren musst und ähm, dich vorher damit beschäftigen musst? Das ist eine Frage des Zugangs zu Unterricht für mich, ja. Ich würde nie etwas im Unterricht machen, das ich nicht vorher schon mal zumindest ausprobiert habe. Einmal habe ich sogar probiert, bei einer App alle Level durchzuspielen, bevor ich sie verwende. Das würde ich nicht mehr machen. Das sind zu viel Zeit, die da geparkt wird. Aber ich, ich, auf alle Fälle schaue ich mir das vorher an. Ähm, viele der Apps haben auch Werbung drinnen. Ähm, zum Beispiel, wenn es gratis Versionen sind, sprichst du das im Unterricht an? Bis jetzt noch nicht. Ich habe jetzt eher jüngere gehabt. Wenn es Thema wird, ja, natürlich. Und es ist lästig, aber andererseits will ich die Kinder nicht dazu einladen, um zwei bis fünf Euro Apps zu bezahlen, die sie auch gratis spielen könnten. Und die sind sehr gewohnt, Werbung auch nicht wahrzunehmen oder halt über sich ergehen zu lassen. Viele Lehrkräfte sind ja sehr skeptisch dem Handy gegenüber, weil sie Angst und Sorge haben, dass die Kinder nur noch schummeln und nur noch sozusagen gemeinsam ihre Schularbeiten schreiben. Wie erlebst du das in der Praxis oder was hörst du da? Also Teamwork bei Schularbeiten könnte man als soziale Kompetenz durchaus im Vorteil sehen, dass da einfach was geübt wird, was man im späteren Leben sicher braucht. Ist ja wahrscheinlich nicht die Intention in der Schularbeit. Schummeln ist die Frage der wie werden Fragen gestellt? Bei offenen Frageformaten, bei Frageformaten, wo man Beispiele aufzählen muss, wo man Lösungsansätze selbst finden muss, wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht, wie ich da in einem Smartphone wie ich da zu einer Lösung kommen kann. Wenn ich Jahreszahlen abprüfe und Namen, dann ja, ist halt die Frage der Sinnhaftigkeit, solche Fragen zu stellen. Also das heißt, es geht darum, andere Fragenstellungen zu machen? Ja, wenn ich, wenn ich Schüler anleite, zu denken und selbstständig zu denken und das Gedachte dann für eine Möglichkeit auch noch auf Papier oder wo auch immer hinzubringen, dann, also ich weiß nicht, wie ich da am besten schummeln kann. Eltern sind ja beim Handy auch eine ganz wichtige Gruppe, weil sie... Handyverbote auch wunderbar torpedieren und sagen, Handyverbote an der Schule ist wunderbar, für mein Kind gilt das aber nicht, weil das muss erreichbar sein und äh, ähnliches. Da kann ich nur bedingt mitsprechen, weil in der Altersgruppe, in der ich unterrichte, Eltern nicht mehr ganz so präsent sind, wie zum Beispiel bei den Kleinen und da ist es natürlich schon noch eine gewisse Freiheit für ein Kind nicht erreichbar zu sein und sich darauf aufreden zu können, mein Handy muss abgedreht im Spinn sein. Das habe ich auch erlebt, aber das sind Einzelfälle, wo Eltern einfach so auf ihrem Kind sitzen, dass es das Kind als Befreiung erlebt, nicht erreichbar sein zu können. Ansonsten, ich finde es sehr oft einfach auch praktisch, wenn einem Kind jetzt nicht, es nicht gut geht und, und ich muss den Elternkontakt herstellen, bevor ich zu meiner Liste laufe und dann mit dem Schultelefon die richtige Nummer wähle, dem Kind zu sagen, kannst du bitte schnell auf deinem Handy die Mama anrufen und ich telefoniere über das Kinderhandy dann mit den Eltern, spart Zeit und geht auch und ist genauso rechtlich gedeckt.